Das Abschlusskonzert fand im Redgate Theater auf Granville Island statt. Zum letzten Mal präsentierte das Klangforum zeitgenössische kanadische Kompositionen. Zuerst Auszüge aus Autres von Philippe Leroux. Leider hatte er nicht kommen können. Transparence. Minimalistisch anmutende Kompositionen, sängerisch dennoch herausfordernd und komplex. Für viele Schola-Mitglieder eine wirkliche Entdeckung. Dann, Streichquartett von Giorgio, man ja sie. Well, the, this is actually a piece that I wrote when I was already living in Canada. I moved to Canada 20 years ago. The piece is uh, part of a series that uh, is called Teatro dell'Udito, Theatre for the Year, so in which the music uh, is mainly working through gesture and figure in a sort of a theatrical way, um, without really needing to say or express or telling any stories. <clears throat> the instrumental parts are kind of uh, derived from ein kurzes reflection intermezzo mit etwas alter Musik und dann nochmal ein Stück von Philippe Leroux, Mabel Mabel, si tu voulais, Mabel si tu voulais, nous ein Eine neue Musik-Rap, wenn man so will. Verspielt und lautmalerisch, genauso wie die anschließenden Love-Songs von Claude Vivier.